Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier rechts auf der Route nach Azuria City stehen geblieben. Wir sind so oben und dann rechts von Azuria City. Wie auch immer, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Trainer, gegen die wir kämpfen müssen. Doch äh, wie ich merke, haben wir ein kleines Problem mit so einem Pokémon. Irgendeiner hat irgendeinen Effekt. Ich habe es leider vergessen. Äh, vergiftet auf Flamesack. Mm, das ist blöd. Das ist blöd. Problem ist halt, ich habe das ganze Let's Play über keine einzigen, äh, ja, shadows items gekauft. Also sowas wie Anti-, äh, ne, oder Gegengift oder Aufwecker, irgendwie sowas habe ich alles nie gekauft im ganzen Let's Play über. Ob das jetzt klug ist oder nicht, äh, ja, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Aber in dem Spiel, ich finde einfach, dieses macht es nicht so viel Sinn, weil man gar nicht so viel Platz hat. Und ihr seht schon, ich habe sowieso schon alles voll hier. Meistens, Items nehme ich auch gar nicht erst auf. Ich zeige nur, was das ist und nehme die gar nicht erst auf. Weil ich sowieso keinen zum einen keinen Nutzen habe und zum anderen keinen Platz dafür habe. So, was gibt's hier eigentlich so? Was gibt's hier eigentlich nicht so? Okay, Müll. Das ist cool. guck mal, mal kurz essen. Cool. So, und du bist. Ich bin der Letzte, aber ich sag dir, ich bin eine der Aber da drüben ist ja noch einer. Will der nicht auch kämpfen? Will der nicht auch, auch noch kämpfen, Franziska? Ja, gut, zack. Oh, verdammt, ich schlafe. Ich dachte, ich mach kurz Kratzern, das ist tot, aber jetzt schlafe ich. Ah, Volltreffer, wow. Boah, wach auf! wach auf! Nicht schlafen! Es hat schon angefangen hier! Ja, geht doch noch ein paar ja da spuhe ich vor tut mir leid das, das ist langweilig die ganze Zeit das gleiche pokémon oh parasek okay ist interessant. wird interessant level 32 und ich mache gleich mal so viel damit okay ganz blutsauger warum machen die nur blutsauger nom nom nom ich hau auf diesen pilz um. noch mal und das ist so, <lacht> so und du sagst wahrscheinlich das, ist das gleiche wie alle an anderen oder machst witze nein mache ich nicht ich gab mein bestes ich habe mir nichts vorzuwerfen ja das sagten alle anderen auch schon ne, wir auch noch kämpfen uff, uff, uff, uff. ich habe mit den sechs trainern nichts zu tun ich habe hier auf dich gewartet um dich zu besiegen da du nach den vielen kämpfen müde sein musst. <lacht> äh, nein eigentlich nicht also der gedanke dahinter ist natürlich klug aber nein Mann. Das wird easy. Porygon. Ich glaube, es ist nur normal. Nicht Stahl oder irgendwie Psycho oder sowas. Ich glaube, es ist nur normal. Das bedeutet, dass ich einfach ersetzen kann. Das ist normal. Genau. Schärfer. Oh nein. Jetzt bin ich in High Definition. Da muss ich echt rausswitchen, Mann. Ja, Garados. Ich kann auch mal ein bisschen leveln. Drachenwut. Also, ich jetzt. Geil. Oh. Oh, ja. Mit nur einem Pokémon, das ist nun ein Porygon, da hast du auch keine großen Chancen. Vor allem, es müsste, Gab es nicht sogar Porygon 2 schon in dieser Gen? Ich glaube, schon in, ab dieser Gen gab es Porygon 2, ne? Ey, das ist echt enttäuscht, dass er nur Porygon hatte. Bist du nicht müde? Nee. Tut mir leid, ich werde nicht mehr mogeln. Hoffe ich für dich. Hi, du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Aber die alte tasche ist voll. <lacht> Komm, dann schmeiße ich halt irgendwas weg. Was schmeiß ich weg? Was ich, ich irgendwas weg? Mhm. Brandbeere. Selbstheilung bei Frost. Geil. Na ja, komm, dann gib her Nugget! Nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir geht Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus! Tja, nachdem man das Nugget genommen hat, muss man noch gegen den kämpfen Jo. Oh. Ne? Nicht mal Rizeros, also komm schon spiel Komm schon spiel, im Ernst? Surfer und das Ding ist tot, ja. Schillock, aha. Jetzt wird es interessanter. Wenn das jetzt Totok wäre, dann wäre ich impressed. Aber 35 müsste sich doch Sherlock schon entwickelt haben, oder? Da kriegt man Totok Level 36 noch nicht, oder? oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Du so. okay. Kein Bieser Knosp, aber Schillock und Bete Egal. Ja, du bist jetzt weg. Bye! Oh, das weh. Hau ab. Das war der beste Kampf meines Lebens! Der Kampf war großartig! Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team! Ja, danke. Entspann dich. Ich habe keinen Zerschneider. Nope. Okay. Da ist auch ein Item. Cool. Küstenhaus. Bildhaus. Ja, was denn jetzt? Küstenhaus oder Bildhaus? Und dahinter ist irgendwas. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, man wird niemals im ganzen Spiel hinter seinem Haus kommen. Man sieht ja auch, wenn man reingeht, da hinten ist nichts. Sieht es so aus. Du bist nicht Bill? Oder, Bill, hast du irgendwie Ausfall? Hm, kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist den Yoto. Er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Du hast es nicht, das ist schade. Okay, der wird Schlupf sehen. Ich weiß nicht, was da er dafür gibt. Wer wir wieder herausfinden, Denn das ist kein Catch nein Warte, warum sind wir jetzt hier lang gegangen? Moment. Hä? Moment mal ganz kurz. Müsste hier nicht irgendwas sein? Ich meine, hat das jetzt gar keinen Grund gehabt, dass wir hier lang gegangen sind oder ist jetzt Misty auf magische Weise wieder in der Räder? weil ich dachte, man geht ja eigentlich lang und müsst die zurück zur Polizei Arena. Aber irgendwie irgendwie nicht. Du was ein langer Weg. Wir gucken mal ganz kurz in der Arena vorbei. Aber ich bin jetzt echt verwirrt auch ein bisschen. Ist jetzt Misty einfach so wieder da? Oder wie sieht's aus? Nee, oder? Nö. Okay. Ist sie vielleicht ganz woanders? Wo ist Misty? Okay, dann kann ich mich nicht erinnern. Hm, hm, hm, hm, wo könnte die sein? Okay, das ist äh, kompliziert. Vielleicht hier rechts irgendwas. Ja gut, hier rechts geht halt weiter auf dem ja, eigentlich würde ich wirklich gerne den Misty Kampf machen, deshalb werde ich mal ganz kurz nachschauen, was falsch ist. Ich will da nicht stehen, Bin ich einfach hier. Okay, das habe ich komplett vergessen. Misty erscheint erst, wenn man das Kraftwerk gemacht hat. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, das Kraftwerk zu machen. Ich wollte eigentlich nach Misty machen, aber Misty erscheint sowieso erst, nachdem man, ich sogar noch ein, nachdem man das Kraftwerk gemacht hat. Das heißt. Dass wir uns jetzt dahin begeben. Dafür müssen wir nach rechts gehen. Was wiederum bedeutet, dass wir Zerschneider brauchen. Was wiederum bedeutet, dass ich Luger wieder nicht leben kann. Also habe ich hab das Gefühl, dass Luger nur so ein halbes Teammitglied ist. Ich fände das so das richtige Teammitglied. Einfach wegen Zerschneider. <lacht> ein Hoch auf die Fallen Sklaven. Ja, gut. Ähm, ich werde es nicht benutzen, aber... ja. Okay. Dann... Können wir vielleicht heute doch kein Misty machen, ja, schade, aber dann wäre das halt so. Ich habe komplett vergessen, dass äh, das Kraftwerk wichtig ist für alle Arenen. Ja. Die Leute sollten ihren Müll nicht hier liegen lassen. Also ich sehe ja überall nur Pixel, ich weiß nicht, äh, wo ihr Müll ist. Und wenn das der ganzen Pixel hier überall auf dem Boden Müll ist, dann besteht die ganze Welt aus Müll. Wenn jetzt 10.000 10 äh, Slimebox, na gut, er nur Lodas war, glaube ich. Ach, egal. Ja. Äh, Nidorina. Bist Bis also okay sein? Ne? Na, ja, es geht. Wir ja, können alle nichts. Raichu hingegen könnte ein Problem darstellen. Hm. Da muss ich aufpassen, was ich mache? Ah, stimmt. Wir haben ja jetzt Giftpuder hier, aber ich habe mir, hab mir überlegt und äh, bin dem Schuss gekommen, erst Level zu bekommen, genau. Oh, ich habe verloren. Energie ist wichtig, aber der Tour ist noch viel wichtiger. Mag sein. Aber was ich sagen sollte, wir haben mal die TM bekommen. Na, wie ist sie denn, wie ist sie denn, wie ist sie denn, Toxin? Wie ist sie irgendwie? Na, Ja, wo ist sie? Das ist die Toxin. Und ich habe mich entschieden, ich möchte es um uns erlernen lassen. Alle können Ich glaube, auch fast alle punkte allgemein können es lernen. Und ich möchte, dass dafür Giftpuder weg ist, denn Giftpuder ist nicht so eine gute Attacke im Vergleich zu Toxin. Und deshalb freue ich mich, dass ich diese Attacke habe. Am Ende des Plays gucke ich noch mal ob ich nicht noch meine äh, Temps ändern möchte. Gute 9. Also zurück zu die Felstunnel. Oh, ja, zum Felstunnel müssen wir auf jeden Fall hin. Meine Begehrung. Hä, du Lump! Wirf deinen Müll nicht hin! Was habt ihr alle mit eurem Müll? Ich werf gar keinen Müll irgendwo hin. Karl. Keine Ahnung, was die beiden jetzt hier von mir wollen. Aber ich werf hier nirgendswo Müll hin. Müll, müll, müll, müll. Intensität, ja hat wohl keine Wirkung. Bye bye, ich bin Typ Fu. Rassaf, Rassaf, weggeschwommen. Bye bye. Quappo. Quappo, äh, weggeschlagen. Tja, wer ist der bessere Puncher hier? Der bessere Wrestler, ha? Huh? Ich bin es. Ich wollte nur klarstellen, dass. Entschuldige, ich hab mich gehört. Ja, das hast du. Und hier geht so zurück. Okay. Und auch aus irgendeinem Grund ist direkt der Desolderbaum wieder nachgewachsen. Cool. Ich möchte den zu erforschen. Dann mach das doch. Niemand hält dich ab? Oder sehe ich das falsch? Findest du den Weg nicht? Kannst du nicht die paar Meter nach rechts gehen zum Felszunder? Der ist gleich um die Ecke. Soll ich dir zeigen, wo der ist? Ja, wohl. Du kannst es auch machen, oder? Biss nom. Sputball? Ja, Sputball. Und dann kannst Damer. Sandamer. Sandlamer... Tot. Yay, yeah. gut gemacht, Red. Boah, vorsichtig. Meine Pokémon wurden verletzt, obwohl ich den Felsen noch nicht betreten hatte. Ich bringe sie besser sofort in den Pokémon Center. Du wolltest gegen mich kämpfen. Du willst kämpfen? Ja. Ich verrate dir ein Geheimnis. Aber zuerst müssen wir kämpfen. Der fängt die ganzen Spiele auf, die runterspringen Oh, okay, okay, okay Oh, oh, Bernd Ber Wart hat ein Dick, Ding Oh, okay Ja, ich würde mal sagen, easy Whirlpool Ja, okay, Whirlpool macht echt wenig Ich weiß nicht, warum ich Whirlpool letzter Attacke habe. Ah doch, TM Einfach ah, einmal nicht ah. Oh Mist, ich hab' verloren, jetzt muss ich wohl sagen Ja, du musst einen kleinen Fluss durchqueren, um zum Kropfwerk zu gelangen ja, danke, das weiß ich. Ich habe dieses Spiel öfters gespielt. Dankeschön. Das wievielte Mal spiele ich gerade das Spiel durch? Gut, das Original hier jetzt. Spiele spiel ich irgendwie das dritte Mal ungefähr durch? Ungefähr? Ungefähr dritte Mal spiele ich auch wieder gerade durch. Also Gold und Silber. Und Kristall. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist Idioto, oder? Ich weiß nur, dass dieses Spiel... Also Pokémon Silber hatte ich nie als Cartridge, ich habe es immer auf dem 3DS gespielt, aber ich habe es nur einmal gespielt. Aber Kristall habe ich zweimal gespielt, aber auf der Cartridge, das hatte ich. Und einmal auf dem 3DS. Und jetzt spiele ich es hier auf. Und let's break. Ja, macht die Bum, wie Mach die Schiene. Attacke. Bitte nicht. Okay, ich hab's überlebt. Gut. Also in der Nachfrage hätte ich jetzt Angst gehabt. Stimmt, es war auch so schwer, dass um das locken könnte. So. Das... Gar nicht erst Explosion einsetzen. Mein Freund georock hau ab. Reicht schon, wenn du auf dem Pfanne bist. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Beim Kämpfen spielt Konzentration eine wichtige Rolle. Und du wirst ge- Machst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Naja, also, in Schwert und Schild könnte man sich ein Camp aufsetzen. Das ist eine Art Picknick, könnte man sagen. Ist zwar nicht gut, aber ist, ist das Klauseste, was wir in Pokémon haben zu einem Picknick, I guess. Weiß nicht, warum ich das jetzt aufbringe. das ist mir gerade einfach so random eingefallen. passt gerade. Oh, jetzt stirbt doch. Ruf bitte dich mal an. Die Pokémon sind ja alle schwach. Lohnt sich nicht, das zu zeigen. Oh. Wir backen viele gute Sachen, die wir mit allen teilen. Sie schmecken lecker. Mike, howdy, ich bin so Udo. Ist es heute nicht schön, mit zu kämpfen? Wie das letzte Mal. Nein. Ich werde dich für euch kämpfen. Niemals. Nein, nein, ich habe keinen, keinen Bock. Und hier. Aus dem Nichts ist hier, ein, ist hier zwar eine Höhle, die anscheinend richtig klein gemacht wurde. Ey, das ist wow, das ist echt lame. Das ist echt lame. Was ist das hier? Uf, das sieht echt kacke aus. Uf, was habt ihr hier gemacht? Game Freak. Aber ja, äh, hier ist ein Bogen und Center aus dem Nichts. Wenn das, das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Der Direktor des Kraftwerks sucht einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Okay. Ein Pokémon-Center neben einem Tunnel? Das ist sehr praktisch. Okay. Ich finde seltsam. Und zwar, warum, das zeige ich euch jetzt. Ich meine, das, das... Guckt euch das an, wie das aussieht. Hier so ein ganz kleiner, hier, hier so random einfach ein schmaler Gang. Hier ist das Gebäude. Unten sieht man schon die nächste Stadt direkt und würde das auch nicht sein sollte. Hier so ein ganz kleiner Zaun. Warum auch immer ist hier so ein kleiner Zaun. Das hier hier und dann ist hier der Tunnel und es äh, sieht nicht gut aus und das, also ich brauche dafür, äh, ja, Flash aber ich jetzt nicht. aber ich, aber will ich jetzt nicht jemanden beibringen. Obwohl ich weiß, wer es beibringen könnte. Ich könnte es ja unserem VN-Sklaven beibringen. Blitz, das Stärke, das Blitz. Er kann alles erlernen? Wow. Ja, es ist, bei den anderen ist es klar. Ich bin aber... Ich frag mich aber, wo er das erlernen könnte, theoretisch. So, man muss hier außen rum gehen und dann von hier aus runter surfen. Dann kommt man zum Kraftwerk. Und da kommen ganz normale Wasser-Pokémon. Es kann aber auch, glaube ich, ein Tratini geben. Ich meine, dass man gesehen zu haben. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Aber es kann sein, dass man hier Tratini bekommen kann. Hier im Wasser. Kraftwerk Kanto. Rein da! Warum läuft es denn nicht? großes Problem, Polizei. Ein Dieb ist in das Kraftwerk angebrochen. Das geschieht nur mit dieser Welt. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Hä, hey, jetzt also geht's doch wieder? Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Ja, warum labert der da, dass es wieder geht? Wow. Wow, wow verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Ja, darf ich bitte durch? Danke. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demoliert. Die Demolierte ist er traurig und wütend zugleich. Okay. Ist er denn? Da unten ist er. Hey Bro, kann ich dir helfen? Ich. Ich werde ihm die verzeihen Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange dran gearbeitet, wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Oh, sag mir jetzt nicht, dass ich hier irgendwas brauche. Äh oh, nein, ich glaube, ich weiß, was er machen muss. Oh, ich glaube, ich weiß, was er machen muss. Okay. Aber nur um mal nachzuschauen es gibt eine Attacke der blitzkanone aber sagt mir jetzt nicht dass ich dafür nur TM, tm erlernen muss theoretisch nee, Glaubt nicht ich glaube blitz kann man ja auch nicht einsetzen oder Ich glaube ich weiß schon was man tun muss aber na, ich wollte es mal austesten Okay leute dann werde ich in der nächsten folge zeigen was man hier machen muss in dieser stelle damit das kraftwerk wieder läuft und zwar brauchen wir dafür ein Item, was wir noch nicht haben, was man aber erst, jetzt bekommen kann. Ich habe eine Nachricht aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Kannst du, aber erst in der nächsten Folge.